Hallo und willkommen zurück zur F1 2018 Karriere. Heute hier im Land der aufgehenden Sonne, Japan. In Suzuka mit einer der krassesten Strecken der Saison. Und wir sehen, ich komme gerade noch so über die Ziellinie. Ich hatte keine gute Zeit im Quali bisher gesetzt. Da hatte ich richtig, richtig Glück. Ähm, ja. Und jetzt hier muss ich absolut Gas geben. Hier die Kurve ganz gut bekommen. Schon mal knapp anderthalb Zehntel in der Verbesserung im Delta. Und hier verpasse ich ein bisschen den punkt leider, verliere ein bisschen Zeit. Und hier die Kurve ganz okay genommen. Hier der Ausgang ist sehr, sehr wichtig. Den kriege ich verdammt gut. zweieinhalb Zehntel in der Verbesserung, knapp 3 Zehntel. Und jetzt hier durch gegner sehr, sehr vorsichtig tatsächlich. Und ich komme da auch ganz gut durch. verliere nicht wirklich Zeit, gewinnen, auch nicht wirklich was. Und hier in meiner Schwachstelle die Haarnadel die ist nicht so einfach, aber hier komme ich eigentlich dann relativ gut durch. Ich verliere ein bisschen Zeit, aber das ist okay. Und jetzt hier durch die Spoon-Kurve, die ist ganz, ganz schwer. Gerade mit diesem doppelten Apex, da muss man echt gut die Linie treffen. Und es ist echt schwer, hier maximale Speed auf die Gerade mit, mitzunehmen auf dem Weg zur 130R. Und jetzt die 130R, die fahren wir natürlich voll. Ohne Probleme geht das mit den Fahrzeugen. Anbremsen, hier für die Schikane, <lacht> in den Pöller mitnehmen und der Ausgang hier ist sehr wichtig, hier aufpassen, hier ist eine Bodenwelle, die kann einen zerstören und dann hier ins Ziel. Uh, das war eine gute Runde. <lacht> oh, dennoch Siebter. Nein, eine tausendste. <lacht> oh mann. Ja, und da sehen wir es, oder hören es eher, äh, ich habe um eine Tausend den nächsten Platz verpasst. Ja, und wir sind jetzt hier beim großen Preis von Japan, hier in Suzuka, eine wundervolle Strecke, wirklich verdammt anspruchsvoll und ähm, auf jeden Fall eine Herausforderung. Also, keine leichte Strecke und alles ist hier möglich, wenn man mit dem Auto klarkommt. Auch wenn wir wenig Aerodynamik haben, aber mal schauen. Ja, hier sehen wir die Strecke, in Form einer 8 ist sie geformt. Und es ist eine Strecke tatsächlich mit nur einer DS-Zone auf Start und Ziel. Ich bin der festen Überzeugung, dass es auf Weg zu 130R irgendwann mal eine DS-Zone gab, aber jedes Mal, wenn ich hier fahre, bin ich ein bisschen überrascht. Ja, also hier kann man sehr, sehr geile Rennen fahren, aber es ist auch sehr, sehr schwer. Ja, und kommen wir jetzt mal zu der Fahrerweltmeisterschaft oder generell der Weltmeisterschaft hier. Die ist ja doch verdammt spannend, die Saison. Wir sehen... Zwei Punkte sind wir hinter dem WM-führenden Lewis Hamilton. Und das, äh, Vettel ist auch nur drei Punkte hinter uns. Es ist verdammt eng. Ähm, auch in der WM sind wir Platz drei, aber da ist nicht mehr viel dran zu rütteln. Und ja, die WM wird heute sicherlich sehr, sehr spannend werden. Sehr wichtiges Rennen. Kommen wir aber zur Startaufstellung. Ja, Hamilton und Bottas. Doppelpole für. Mercedes, dann Raikön, dann wir tatsächlich auf 4, obwohl wir auf 7 qualifiziert worden sind, weil einige andere Fahrer eine grid penalty haben. Genauso wie unser Teamkollege Charles Leclerc, der einen super Qualifying abgelegt hat. Ja, Ricardo, der eigentlich vor uns gestanden wäre auf 13 durch seine Strafe. Und Sebastian Vettel, der wäre auf P. der wäre auf der Pole sogar gewesen tatsächlich. Aber der ist leider von P20, muss er starten. Das ist sehr, sehr ärgerlich und ja kommen wir mal hier zu den neuen entwicklungen wir haben zwei neue upgrades bekommen eines war ja äh, das upgrade was für russland fehlgeschlagen ist dementsprechend war es klar dass das für japan fertig wird aber es ist auch noch ein weiteres Ab äh, upgrade äh, für den luftwiderstand äh, fertig geworden und das sollte uns auf jeden fall helfen was die performance angeht ähm, aerodynamik war ja so unser, unser größtes problem und wir sehen wir sind das allererste Mal, wir sind an Red Bull und Ferrari vorbeigeschossen auf, äh, von Russland nach Japan mit der Performance des Autos und wir sind nah dran an Mercedes. Also Mercedes zeigt das auch, dass sie die Stärksten sind und holen sich halt die Doppelpole. auch wenn eigentlich Vettel natürlich die Pole gehabt hätte. Ärgerlich auf jeden Fall, aber wir sind ebenbürtig mit den vier, äh, mit den drei anderen Top Teams. Vielleicht sogar ein bisschen stärker, bis halt auch Mercedes. Aber hier ist einiges drin, also ich bin sehr, sehr gespannt. Wir können auf jeden Fall hier einiges noch reißen, hoffe ich. Ich meine, das ist doch kein schlechtes Ergebnis, wenn wir jetzt schon auf P2 sind. Wir müssen zwar noch äh, ein paar Motorteile ab, äh, abändern für die nächste Saison, aber es geht ja. Zur Strategie: Ihr seht erstmal das Wetter. Es wird zum Ende hin noch mal feucht werden, Intermedienbedingungen in etwa. Und äh, man fährt hier entweder Soft Medium, also eine 1-Stop, oder. Äh, wenn man es will, soft, soft, super soft oder wenn man ganz, ganz äh, äh, ja riskant ist, dann super soft, medium ich habe mich auf den soft qualifiziert in Q2 für Q3 weil ich der Meinung war, dass ähm, mediums ist echt so unmöglich ich bin um eine Zehntel gerade noch so in Q3 gekommen mit den softs, also ja, darum habe ich jetzt erstmal eine soft, soft, äh, super soft strategie ausgegeben aber ich bin mal gespannt was da drin ist, weil Mal gucken, der Regen kann sicherlich einiges umwerfen und könnte auch eine Chance sein für viele Fahrer. Aber springen wir direkt zum Start, das ist nämlich jetzt wichtiger. Und die roten Ampeln, sie gehen an und sie sind aus, der Großpreis von Japan, er ist gestartet. Und der Verstappen kommt verdammt gut weg, der hat natürlich auch die supersoft Aber ich kann irgendwie noch gegenhalten, kann ich ihn vielleicht noch hier innen weghalten? Ja... Und da muss ich Verstappen den Platz wegnehmen. Und Verstappen hat sogar den Platz verloren. Er ist jetzt hinter Hülkenberg gefallen. Und vorne hat sich nichts geändert, glaube ich. Oder? Oder haben, haben die Mercedes den Platz getauscht? Ja, die Mercedes haben den Platz getauscht. Weil Terry hat die Führung übernommen. Und in Runde 2, wir sehen, Hülkenberg ist verdammt dran. Charlie klar die schnellste Runde. Also der, der hat der hat eine Mission. Der will unbedingt nach vorne kommen. Und jetzt Ende Runde 3, wir sind an Raikön dran. Geblieben, wir konnten dranbleiben und das war das Wichtigste. Ihr seht, ich habe kaum noch ERS, aber es war wichtig, einfach damit ich im DRS-Fenster bleibe, weil das wichtig ist. Gerade mit dem mit Soft-Reifen äh, ist wichtig, dass ich mich mitziehen lasse. Wobei Raikun auch schon ein bisschen auf die Mercedes verloren hat. Jetzt hier ins Boon kann ich relativ gut dranhalten und der Exit, der war jetzt leider nicht ganz so gut. Da kommt Raikun deutlich besser raus als wir mit dem Soft-Reifen. Natürlich liegt es auch am Auto, was ein bisschen besser geeignet ist für die Strecke. Aber auch äh, an den Reifen. Und jetzt hier bin ich dran an Reikön, kann ich vielleicht Angriff. Wagen ich, Wagenangriff. Und Reikön, er verbremst sich. Und somit bin ich ohne Probleme vorbei an ihm. Und ich kriege sogar das DRS, weil ich extra gewartet habe, bis, äh, die DRS, äh, bis der DRS-Messpunkt ist. Aber jetzt sind leider Hamilton und äh, Bottas weg. Und unser Teamkollege ist in Runde 5 schon in der Box. Ja, nach Runde 4. Und Perez aus dem Rennen. Wir sind noch 17 Fahrer im Feld. Und Gasly ist auch aus dem Rennen. Pierre Gasly ist aus dem Rennen. Ach du Scheiße, das ist, geht ja hier schon mal rund. Und Ricardo ist auch noch weg. Drei Fahrer schon weg nach der kurzen Zeit. Ja, und Hamilton und Bottas, die sind relativ langsam jetzt plötzlich. Also ich konnte wieder ranfahren. Die haben anscheinend ein bisschen gekämpft. Und ähm, ich konnte dadurch ranfahren. Verstappen ist nicht im ds Fenster. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da vorne. Hamilton wagt einen Angriff auf weitere Bottas. Und sie kämpfen hart. Bottas verteidigt hier irgendwie. Sie sind nebeneinander hier an den Esses. Oh mein Gott. Bottas innen. Bo äh, Hamilton jetzt innen. Das ist jetzt richtig, richtig spannend. Die halten sich richtig hart gegeneinander auf. Und ich konnte super ranfahren. Und Bottas jetzt auf der Außenbahn. Kann dir das schaffen? Die berühren sich und Hamilton kommt aufs Gras hinaus und ich kann irgendwie an ihm vorbeischlüpfen. Das war natürlich jetzt der Super-GAU für Hamilton. Der Wend-Konkurrent Rocky von Stein, der kommt einfach vorbei an Hamilton, weil er zu hart mit Bottas gekämpft hat. Und ich kann sogar noch im ds fenster von Walter Bottas bleiben. Jetzt muss Hamilton vorbeikommen, gerade weil er die weicheren Reifen hat, ist das natürlich verheerend. Aber der Regen kommt ja auch noch äh, eventuell am Rennenende. Also, er kommt vermutlich, aber auch wenn er dann natürlich Auswirkungen hat, ist auch noch eine Frage. Wendel kann man ja auch durchfahren. Ja, und jetzt hier Ende Runde 7. DRS haben wir überholen. Schaffen wir jetzt, die kommen deutlich näher an Bottas ran. Wir gehen auf die Innenbahn und wir bremsen uns hier innen rein. Kann Bottas außen gegenhalten? Und was ist mit Bottas? Bottas, Bottas hat einen Motorschaden. Oh lol WTF, was ist denn das für ein Zufall? Ich habe den rausgekegelt Weil es so hart war. Aber nee, der hat einen Motorschaden Ja, und da sehen wir das weitere Bottas aus dem Rennen. Es wirkt fast schon so, als ob das Spiel verhindern will, dass äh, Hamilton äh, Punkt, so viele Punkte auf mich verliert <lacht> Ja und Runde 10 gehen wir rein ähm, Hamilton war schon in der Box eine Runde zuvor Und wir Runde 10 gehen rein was für Reifen ziehen wir auf? Wir können ja immer noch variieren mit der Strategie. Verstappen ist noch nicht drin gewesen. Und wir wechseln auf die Soft-Reifen und Verstappen auf die Mediums. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal reingehen, wer Verstappen nicht mehr auf äh, nicht mehr in die Box fahren muss. Und Kevin Magnus ist aktuell auf P1. Der fährt wieder eine lange Strategie und Hamilton ist auch auf Medium. Das heißt, ich bin der Einzige, der auf jeden Fall nochmal reinfahren muss in die Boxengasse. Aber ich bin jetzt natürlich auch schneller. Die Frage ist halt jetzt: Kann. Oh mein Gott, das war eng. Das war eng mit Kevin Magnussen. Da hätte er auch leicht ein Flügelschaden können. Ja, schnellste Rennrunde, kein Wunder, wir sind auf der Soft. Und jetzt ist es wichtig, wegzukommen. Intermediates aufziehen. Und da sind wir in Runde 17. Ich lasse die Intermediates schon mal aufziehen. Äh, oder sage es zumindest meiner Boxencrew. Oh, und hier komme ich weiter aus, Krieg eine Verwarnung und Gasly. Äh, uh, es nee, ist, ist gar nicht Gastly. Hartley. Gastly ist aus dem Rennen. Hartley hält mich hier ein bisschen auf. Irritiert mich doch ein bisschen. Und also es geht jetzt in Runde 17 in die Box. Ich habe mir etwas größeren Abstand rausfahren können auf Hamilton. Mehrere Sekunden auf jeden Fall. Und es sind 6,1 Sekunden, die ich auf Hamilton habe. Und ihr seht, in der Mitte ziehe ich auf. Es ist noch nicht na richtig nass, aber wir sehen auf jeden Fall schon... Die ersten Tropfen. Und ich hoffe jetzt mal, dass ganz, ganz schnell der Regen kommt für uns, damit wir auch nicht hier wirklich Zeit verlieren. Wir also ob die Intermediates wirklich schneller ist, ist halt auch die Frage. Runde 20 geht dann Hamilton rein und verstappen wir kommen vor Harty wieder raus. Das ist natürlich erstmal ein schlechtes Zeichen, wenn wir bedenken, dass wir an die vorbeigefahren sind und jetzt kommen wir gerade so knapp vor Harty raus. Das heißt, Harty war in der letzten Runde so etwas schnell wie wir. Und da ist das drs aktiviert. Eine Runde zu spät, äh, zu früh sind wir reingegangen. Hat das Zeit gekostet? Hm, nicht wirklich. Es, es war, es hat sich anscheinend in der äh, Waage gehalten. Beide Reifen waren etwa gleich schnell. Also ich habe keine Zeit gewonnen und verloren. Und jetzt hier fünf Zehntel gewinnt Hamilton auf mich. Und jetzt haben wir da auch noch John für uns, blaue Flaggen für ihn. Hier am Ende des Feldes der McLaren Pilot aus Belgien Und er hält mich jetzt tatsächlich sehr sehr stark auf mit seiner ja doch äh, verdreckten Dirty Air Doppelt gemoppelt ja verdreckte Dirty Air ähm, Er hält mich auf jeden Fall sehr sehr stark hier auf. Er macht keinen Platz Was natürlich richtig scheiße ist. Wir sehen Hamilton ist allein in einem Sektor über eine Sekunde rangekommen. Das ist natürlich richtig ärgerlich Und hier macht man dort endlich Platz. Ich musste extrem ans Limit gehen Uh, um da an ihm vorbeizufahren, außen weil der Grip nicht so stark ist, und hier ist zwar auch noch. Und naja. Alter was für ein Idiot, genauso wie Dorn. Ja, und da sehen wir den Frust von mir. Und da komme ich aufs Gras raus. Oh mein Gott, ich kann es abfangen. Das war echt gerade sehr, sehr, sehr grenzwertig. Runde 26 sind wir jetzt inzwischen, und da verliere ich wieder das Auto. Kommt aufs Gras, Max, wir sammeln aus dem Rennen. Und Nico Hülkenberg, er Platz 3 von Max Verstappen. Er muss nur noch knapp anderthalb Runden fahren, Nico Hülkenberg, für sein erstes Podium. Und Herr milton er ist inzwischen auf äh, 2,3 Sekunden rangefahren, aber es ist egal. Wir sind nämlich in der letzten Runde, in der letzten Kurve. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Langsam hier rüberfahren. Der. Ich prüfe fast nur die Wand, aber ich komme jetzt erst über das Ziel. Das war verdammt eng. Oh mein Gott, es hätte sowas von ins Auge gehen können. Das wäre beinahe auch ins Auge gegangen. Und damit ein sehr überraschender Sieg. Ähm, die Strategie hat sehr, sehr viel gerichtet hier. Die Strategie war auch sehr wichtig, denn ansonsten wäre es niemals so gut gelaufen. Und die Kuböken hat ja auch sehr viel profitiert von den ganzen Aushällen. Ich meine. Aus jedem Top-Team ist ein Fahrer ausgeschieden, mit Ausnahme von halt äh, sauber. Und, ähm, ist natürlich ärgerlich. Ah, nee, nee, Ferrari sind beide ins Ziel gekommen. Stimmt. Aber sehr, sehr ärgerlich. Es sind beide Red Bulls und äh, Bottas ausgeschieden. Aber es ist natürlich wichtig für die WM, dass Hamilton direkt hinter uns ist. Er verliert nur 7 Punkte auf uns, beziehungsweise haben wir jetzt theoretisch 5 Punkte Vorsprung auf Hamilton. Aber die WM, die bleibt echt spannend und ja, Nico Hülkenberg, der freut sich über sein erstes Podium. Ja, und dann sehen wir uns mal das Rennergebnis an. Ja, vor Hamilton kommen wir über das Ziel. Hülkenberg profitiert und Magnus natürlich auch. Der hat anscheinend sehr viel Glück gehabt mit äh, seiner mit seinem langen ersten Stimmt. Leclerc konnte auf 7 vorfahren, Vettel auf 8 sogar. Ähm, natürlich dennoch ehrlich, weil sie viele, viele Punkte verlieren. Ähm, Vettel war ja schon fünf Punkte hinten dran. Verdient. <lacht> ja, und da freut sich Rocky verdammt über, äh, Stoffelwandorns Stoffel fünf Sekunden Stop and Go für das Ignorieren der blauen Flaggen. Was natürlich auch sehr verdient ist, weil es hat ihm wirklich sehr viel Zeit gekostet, über eine Sekunde. Und, naja, Stroll hat keine bekommen. Auch sehr, sehr nervig, aber naja. Ja, Sirotkin, der einzige Fahrer noch ohne Punkte in der WM Hoffentlich ändert sich das für ihn. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn nicht. Und, ähm, ja, Ferrari ist einfach sehr weit weg. Da ist nicht viel drin. Aber wir holen natürlich äh, auf mit der Zeit. Also, wir hatten natürlich sehr, sehr viel Glück wegen dem Wetter, aber, ähm, ...ohne das Team hätte es nicht schaffen können, weil die Strategie einfach sehr gut war. es ging. Ich habe mich hinten reingesetzt und, ähm... ...ja, das neue Aeropaket auf, hat auf jeden Fall was gebracht, also... ...es ging eigentlich gut, aber ich hatte auch sehr viel Glück. Sie sind sicher froh, auf dem zu stehen. <lacht> ja. Also, Siegertreppchen stand ja auf dem, äh, auf dem ersten Platz, also, ja. Über mehr kann man sich eigentlich nicht freuen. Also, das ist eigentlich alles, was geht. Also, klar. Ich habe Erwartungen, die ich zu erfüllen habe, aber ich will es natürlich auch und ähm, ich sehe es als eine Herausforderung. Danke für den Kommentar. Ja, und äh, sehen wir es das erste mal die wärmführung übernehmen wir und wir investieren noch mal in zwei weitere aerodynamik upgrades für front und heck ähm, die dann in einer woche fertig sind also beim nächsten rennen schon insofern natürlich alles äh, glatt läuft und ja das war japan das nächste Rennen, ich weiß gerade gar nicht welches es ist ähm, ja ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Rennen. Es wird sehr, sehr spannend werden. Es, müsst, es, nee, es müsste Mexiko sein, also es könnte sehr spannend werden oder USA. Auf jeden Fall, wir sehen uns bis zum nächsten Rennen.